ja samstag 10.40 uhr Ich plane heute mal von hamburg in richtung bremen zu fahren ich habe mir die eurobelo route 3 ausgesucht es sind 150 kilometer bis bremen werde ich nicht schaffen angesichts des fortgeschrittenen Vormittags. ich denke, dass ich da so einen Campingplatz finde, so hinter Zeben oder wo auch immer. Und lass mal den Tag kommen, wie er kommt. Die gleiche Strecke werde ich dann morgen dann wieder zurückfahren. Und vor allem werde ich mal mein neues Zelt ausprobieren. Ich habe mir bei Amazon so ein china tracking Zelt gestellt. So um die 80 Euro hat das jetzt gekostet für zwei bis drei Personen. Sollte ausreichen, ist etwas leichter als mein Iglu-Zelt, wiegt 2,6 Kilo. Das war 3,1 Kilo und ist vor allen Dingen wesentlich kleiner, so dass es in meine Packtaschen von der Länge her besser reinpasst. Jo, ich mache mich mal auf den Weg. Es sind 13 Grad, es hat noch geregnet heute Vormittag und jetzt hat es so schon ein bisschen aufgeklärt, ist wirklich aber recht frisch. Mal sehen. Ich erst 10 vor 11 raus losgekommen. Aber jetzt schön die Sonne, aber es ist schon sehr windig. Ich habe mal bei Windpfeiler geguckt und ich habe leider Gegenwind. Kommt genau aus dem Westen. Naja, ich habe ja Mut. So, die Außenhaltsfahrt. Ja, so hier bei den Deichtorhallen beginnt der Weg. Hamburg-Bremen. Und jetzt geht es noch ein bisschen am Hafen entlang, durch Wilhelmsburg und dann Harburg meine ich. Ja. So. Ganz versteckt hier diese Einfahrt und ist total schön. Direkt am Kanal entlang, an der Elbe entlang. Ich glaube, das ist nicht mal der offizielle Hamburg-Bremen-Weg. Großmarkthalle hier oder Hamburg Großmarkt und das ist einer der schönsten Radwege, wie ich finde, hier in Hamburg. Oh, jetzt haben wir sogar ein bisschen Äppel. Ja dann kommen dann bald auch die Elbbrücken. Ja heute ist Samstag der keine Ahnung September, also Anfang September, ich glaube der fünfte oder vierte, fünfte müsste heute sein. Ich nutze noch mal das Wetter. Ich weiß, in Süddeutschland knallt es noch mal richtig schön mit 27 Grad. Das bleibt uns leider hier verwehrt. Aber ich lasse mich nicht abhalten, diese Tour zu unternehmen. So, das ist die Brandhofer Schleuse. Da habe ich auch noch nie gehört. Oh, jetzt muss ich bremsen. Ah, herrlich. Schleuse. So, bin jetzt an den Erdbrücken hier. Das haben sie alles mal neu gemacht, ich glaube vor zwei, drei Jahren. Das gehört zum Elbe-Radweg und ja, da muss man nicht über blöde Ampeln. Ja, schon das erste Mal verfahren heute hier. Ich will ja auch nicht äh, die Elbe entlang, sondern nach Bremen. Also hätte ich selber mal drauf gucken können. Ich muss also parallel fahren und dann geht es rechts weg. Ich bin jetzt in Wilhelmsburg, fahre jetzt Richtung Harburg und es ist schon sehr windig. Ich habe echt Gegenwind. Aber wie gesagt, das lässt mich, lässt mich nicht abhalten. Ja, das sind die kleinen unscheinbaren Schildchen. Ja, jetzt geht es weiter Richtung Harburg. Oh. Weiter geht's. So, ich benutze heute hier mal Komoot, und jetzt wird gespannt. Ich habe die Route ja importiert und er hat jetzt hier eine, den Weg nicht verzeichnet und hat den gestrichelt dargestellt. So, hier ist rechts die Baustelle. Mal sehen, ob die GPX route die ich mir runtergeladen habe, äh, passt. Aber hier ist schon mal Sackgasse. Also einmal über den Acker. Super. Oh, Steckengebiet. Ist doch kein Mountainbike. So. Ne, hier ist äh, Sackgasse. Äh, ich muss irgendwie zurück und mir den Weg finden, suchen. Äh, ich habe jetzt aber auch keine Umleitung gesehen. Jo, ich muss jetzt zwei Kilometer wieder zurückfahren. Also das kenne ich hier noch nicht. Schön hier. Inselpark, Harburg. Oder Willemsburg ist das ja noch. Sie sagte was von Brücke, ich habe gerade gefragt. Oh. Betonierter Weg, Brücke, betoniert ist das nicht, das ist asphaltiert. Sehr schön. Das ist die alte Wilhelmsburger Reichsstraße, die abgebrochen oder verlegt wurde und hier jetzt abgebrochen wird. Ich hätte hier abkürzen können. Einfach quer rüber. Jetzt bin ich einmal eine große Schleife gefahren. Oder sobald ich einen schönen Campingplatz sehe heute Abend, dann ist das mein Wendepunkt. Warum geht's dann wieder zurück? Ja, da war ein Umleitungsschild. Also ich nehme an, dass ich das vorhin verpennt habe. Also immer aufpassen, wenn diese gelben Schilder mit dem schwarzen Fahrrad und dem großen Uhu sind hingucken. Die Strecke kam jetzt relativ lang vor. Letztes Mal ja nach Tübingen gefahren bin. Bin ich auch hier rüber, allerdings einen anderen Weg durch den alten Neptunnel. kam irgendwie schneller vor. Oh, jetzt geht es hier durch den Wald plötzlich. Cool. Anderthalb Stunden bin ich jetzt unterwegs. Ah, ich suche mir gleich mal tierisch stoß drauf. Ja, Harburg ist jetzt auch geschafft. Auch schon wieder sieben Kilometer her und jetzt geht's hier rechts runter, richtig steilen Berg runter. Ich hätte nicht auf das Schild geachtet, hätte ich meinen Navi nicht angehört. So herrliche Abfahrt hier durch die Harburger Berge. Das sind so die Schmankerl. Doch, hier geht es richtig steil hoch. War jetzt im EMTB-Modus 15 km/h. Herrlich, aber ich glaube das war das steilste Stück heute. Ich weiß nicht wie viel Prozent das sind, keine Ahnung. Als ich das E-Bike habe, habe ich mir angewöhnt eine höhere Kadenz zu fahren, also höhere Trittfrequenz. Das spart Akku und schont aber auch das Material wie die Kette und so. Aus. Schotterweg. Unterschalten, Eco-Modus reicht hier. noch ein bisschen mehr Gefühl aufs Rad kriegt. Herrlich, ne? Ja, ich habe hier ein traumhaftes Plätzchen im Wald gefunden. Das ist nicht schön mit einer schönen Bank. Jetzt geht die Sonne weg. Jetzt werde ich erstmal Brot essen, was trinken. Schauen wir doch mal, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Reichweite, ups, ist ja nicht mehr viel. Na, ich bin viel bergauf gefahren. Oh, vielleicht knacke ich ja heute noch meine 3000. 37,44 Kilometer gefahren. Und es ist jetzt 6 vor 1. Jetzt geht die Sonne weg. Ach, die kommt gleich wieder. Erstmal Brot essen. Da kann man nicht sitzen. Das ist total schmierig. Ich muss wir was unterlegen. Oder ich fahre doch weiter. Ich fahre weiter. Ja, ist ganz gut, dass ich keine Pause gemacht habe. Jetzt nochmal hoch. Und ich erreiche gleich den höchsten Punkt meiner Tour. Und hier werde ich mir oben ein sonniges Plätzchen aussuchen. Mit einer trockenen Bank hoffentlich. Das war das Restaurant, Hotel oder Restaurant Waldhuske, also Waldhaus oder Häuschen. Häuschen, wie der Schwam sagen würde. Dead, dead. Schlaglöcher. Mal wieder in der Landstraße entlang. Oh. Spaß mit der 31. noch nie gehört. Hier war ich bestimmt noch nie. Ja, ich habe immer noch kein schönes Plätzchen gefunden. Da, Hamburg-Bremen. Super. Oder war das Uhlenbusch? <lacht> Ach, hier ist doch nett. Aber nee, ich mich so beobachtet. Vielleicht hat er für mich gespielt früher. so ein bisschen umbenannt, damit das jeder findet. Ja, wenn ich mich alles täusche, ist das hier Ole Ganz schnuckelig hier mit Kränenhähnen und so. Ah, es gibt ganz schön viele Pferde in Deutschland. Ja, irgendwie sind Rastplätze überhaupt nicht vorgesehen hier auf dieser Route. Zumindest hier nicht auf diesem Abschnitt. Ich bin auch hier eine Bank an einer Landstraße gefunden. Das ist eher ein Fahrradweg als eine Landstraße. Bisher kam hier nach, die nur ein Auto mehr ging. Ja, es ist 13.30 Uhr, bin 10.50 Uhr los. Ich bin inzwischen 48,7 Kilometer gefahren und hatte zwischendurch so ungefähr vor 10 Kilometern Restreichweite von 40 Kilometern. Die ist heute plötzlich hochgegangen auf 80, als ich dann ein langes Stück bergab gefahren bin. Und jetzt habe ich 61 Kilometer Restreichweite. Ja, also nicht so stark auf den Akkustand gucken. Also ich habe noch vier Balken von fünf. Bis Bremen werde ich es nicht schaffen. Das sind ja insgesamt 150 Kilometer, zumindest den Radweg entlang, den ich auch streng folge. Also ich will auch nicht zu spät auf dem Campingplatz aufschlagen, damit ich noch ein bisschen Tageslicht habe. Inzwischen wird es ja schon ab sieben dunkel oder 8 Uhr sowas. Jo, jetzt esse ich erstmal Brot und trink was und fahre so in 10 Minuten weiter. So, ich, hab hier einen ich bin auf die Idee gekommen, das Ding mal mitzunehmen. Oh, jetzt geht es bergauf. Wieder schalten Irgendwas piepst da, ich weiß auch nicht. Das kommt aus dem Lautsprecher, das ist die Musik. Ja, ich bin gerade durch Appel gefahren und kommen demnächst nach Hollenstedt, oh, hier gibt es auch wieder einen Radweg, vielleicht auch mal wechseln. Was ist denn das für Musik? Nicht, dass ich Stress mit der GEMA kriege hier. Oh, ich bin jetzt hier in Hollenstedt und es wirklich dörflich genau. ah, das ist schön hier, Die alten Fenstern, super. Ja, da war gerade so eine Gruppe älterer Menschen, das heißt so in meinem Alter, die am Bosel waren. Also irgendwie schieben die da Kilometer vor sich so eine Kugel her. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber so nett. So ein Spiel mit Bewegungen zu verbinden, mit und so weiter. Also Gegenwind ohne Ende hier. Also ich nähere mich jetzt hier der A1 von Hamburg nach Bremen. Das ist der Kilometer 41. Ich muss mir mal merken, wenn ich hier vorbeifahre mit dem Auto. 41. Und schon wieder Kopfsteinpflaster. Ja, Jetzt bin ich auch auf der südlichen Seite von der Autobahn. Einmal durchschütteln. Ach, da am Rand geht es besser. Und das mit einer Hand. Ah, voll am jo, mache noch mal eine Pause. Es sind gerade erst zehn Kilometer her, dass ich letzte Pause gemacht habe. Aber wir ja, haben ein bisschen Spaß haben. Was mache ich denn? Ach ja, ich habe ja noch ein bisschen Brot. So, jetzt habe ich mein Brot gegessen und ich dachte plötzlich, fängt an zu regnen. kann kamen überall die Tannennadeln runter. Ich bin schon ganz voll. Ja, also gegen Viertel vor vier werde ich wohl schön Schauer abkriegen. Aber ich habe alles dabei. Regenhose, Regenjacke, Gamaschen habe ich sogar dabei. Aber ich würde mich dann lieber kurz unterstellen, bevor ich die Klamotten an und wieder ausziehen muss. Das ist auch immer nervig. Also ich bin jetzt hier ich ja die Autobahn überquert. Dann komme ich hier nach Heidenau und dann geht es irgendwie hier nach Sittensen. Vielleicht gibt es ja in Sittensen eine Ladestation. Ach, ich schon irgendwie hinkriegen. Also ich habe noch 35 Kilometer, 60 bin ich gefahren, werden dann 95, 35 Kilometer, ja, bin ich ungefähr anderthalb Stunden beschäftigt noch, dann geht der Saft aus. Ähm, ich könnte noch eine Stunde länger fahren, also würde ich mal sagen, lade ich eine halbe Stunde irgendwo nach. So meine Rechnung. Ah, ist das schön. Hier mit Heidekraut. Das blüht gerade sogar. Da hinten ein Haus. Als ob es ein Wohnhaus ist. Das sieht sehr dünnig aus. Hier ist keine Menschenseele. Seit 20 Minuten habe ich hier keinen gesehen. Oder länger sogar. So, bin jetzt in Heidenau. Cool, hier ist alte Milchkant. Ach, Nachbau einer Milchbank, ich dachte es sei echt ja, schön. Mit ganz vielen unterschiedlichen Bäumen, die auch unterschiedlich vertrieb beschriftet sind. Ein Regenbogen, Botor, oh, das Kopf und oh, hier hängen auch die Äpfel. Oh, überall Äpfel. Äpfel, Äpfel. Lecker. Das ist ja cool, hier mit unterschiedlichen Apfelsorten. Wo bin ich hier? Ahorn. So wie so ein Lärmpfad. Es gibt vieles zu entdecken. Die Folge sind die 20 Meter. Sieht ja klasse aus, die Kugel. Stacheldraht Kugel. Was soll einem das sagen? Was soll einem das sagen? Ich fahre einfach so ohne Unterstützung, gerade. So ein das ist Take my hand, somehow. We miss out. I'm with the auch super. Das wäre es ja zu einfach. Ich würde mich nicht hören, weiß Hui, da kommt aber die Regenfront, die ich mal an. Hey. Ah, ist das nicht schön, diese Kontraste hier. Ja, die letzten zehn Kilometer waren echt schön. Tiste, Tiste im Landkreis Rodenburg an der Wimmel. Auch noch nie gehört. So, ich bin jetzt in Zittensen und ich befürchte, das regnet gleich. Ich habe hier so ein Häuschen gesehen. Ich glaube, da steht ich jetzt mal runter und schauen wir mal, was das Wetter macht. Die 80 hier. Oh, ja, jetzt regnet es tatsächlich. Ja, das ist gut, dass ich mich jetzt untergestellt habe. Jetzt warten wir mal eine halbe Stunde, aber schade, dass ich nicht laden kann in der Zeit. Oh, ist ja richtig idyllisch hier. Ich bin hier in der Durchgangsstraße von Sittensen jetzt und ich kann so ein bisschen ausschauen nach Ladestationen. Aber ich glaube, jetzt, jetzt fahre ich nochmal weiter bis Zeben und da habe ich da eine ganz gute Hoffnung. Jetzt schaue ich nochmal bei Lidl und Aldi, vielleicht haben die da was. ja was. Ich habe ein bisschen Geld abgehoben und konnte mein Fahrrad hier ins Foyer mit reinnehmen, in die Schleuse. So, dass ich das nicht extra abschießen musste. Ja, ein bisschen Bargeld ist immer gut. Also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder auf der nördlichen Seite von der A eins. Ja, das ist ja mal eine nette Hütte hier. Aber ob die dicht ist, wage ich zu bezweifeln. Hier ist gerade ein Traktor mit einer Walze durchgefahren. Hat da wahrscheinlich hier so die Lumpen ausgebessert. Da ist das richtig abgekühlt. Ja, schon fast mit, diesem, mit dieser Jacke schon zu kalt. Aber ich habe noch was baumwollartiges dabei. Ich bin ja nicht so richtig gut ausgestattet. Ich bin ja eher jetzt nur im Hochsommer gefahren. So, jetzt bin ich gerade durch Kleinmeckelsen gefahren und fahre jetzt in Richtung Großmeckelsen. Weil jetzt das Örtchen sehr gepflegt. Ja, hier sind eine Menge Schilder. Klostermühle, Kuhmühlen, ein Kilometer. Bremen 80, das mache ich sowieso heute nicht, Hamburg 71. Schön hier. Ja, okay. genau, ich bin gerade durch Freiersen, Freiensen oder sowas gefahren und äh, ich muss feststellen, dass der Weg inzwischen immer besser ausgestattet ist mit Bänkchen oder ja, mit Unterstellmöglichkeiten. Ja, hier scheint es auch so eine Art Erholungsgebiet zu sein. Hier ist auch wieder ein Brückchen. Ja, den Belag müsste man mal so auf 500 Grad erhitzen und dann glatt bügeln. Ja, ich bin gleich in Zeben, da stand gerade noch dran, 5,6 Kilometer. Und das habe ich schon mal vor 10 Kilometern gesehen, mit der gleiche Entfernung. Der Weg führt hier nicht direkt, sondern äh, über Zickzackwege. Ich überlege, mein, ob ich morgen mal den direkten Weg fahre. Ja, ich bin jetzt in Zeben, es ist halb sechs und ich denke, ich werde jetzt mir hier irgendwo einen Campingplatz suchen, falls es einen gibt. Und hier. Ich habe fast die 3000. Genau morgen vor drei Monaten habe ich mir das E-Bike gekauft. Und bin also durchschnittlich jeden Monat so 1000 Kilometer rückgefahren. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass, dass mich das so anfixt. Gut, den Großteil, 1100 Kilometer, sind ja durch die Reise von Hamburg nach Tübingen zustande gekommen. Aber dennoch, ich meine, 1000 Kilometer am Monat. Ja, ich bin jetzt knapp 100 Kilometer gefahren. Ja, ich bin spät losgekommen. Halb sechs ist es gleich. Durchschnittlich 20,7. Fahrzeit, Reichweite. Das ist jetzt mein Thema. So, ich habe jetzt den Campingplatz klar gemacht. In 20 Minuten ist die Rezeption geschlossen. Aber ich sagte, ich kann da direkt auf den Platz. Zeltwiese könnte ich aussuchen, wo ich... Aufschlagen will und es gibt eine kleine Holzhütte mit Strom. Also alles kein Thema. Super. So, ich bin noch ein kleines Stück zurückgefahren und vor dem Ortseingang hier der Campingplatz. Oh, so eine kleine Zeltwiese hier und da gibt es eine Holzhütte. E-Bike laden kann. Oh, super. Ist doch nett. Ja, ich habe erstmal das E-Bike angeschlossen, damit ich jetzt hier eine Runde fahren kann. Ich wollte noch mal einkaufen. Ich habe jetzt auch Zeit. Es ist ja erst 6 Uhr. Kaufen wir noch ein Bierchen oder zwei und dann mache ich mir eine lecker Linsensuppe, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Vielleicht kaufen wir noch ein paar Würstchen dazu, ein bisschen Senf lecker. Ja, das ist das nagelneue Zelt hier von Force-Ad Force Force Ad. und da habe ich mir noch dazu eine Zeltunterlage auch nochmal für 18 Euro bestellt in der Größe 1,40 auf 2,20 Jo, mal sehen Die 2,6 Kilo ist noch eingepackt 10, 12 Stück die sind unten sogar angespitzt. Ja, das ist schon interessant, die Zeltunterlage, die hier, die ist vom Bessport und das Zelt ist von Facead Scheinbar beides chinesische Hersteller. Und wenn man sich das mal anguckt, das kommt aus der gleichen Fabrik, oder? Schon ein bisschen eine andere Konstruktion als mein altes Ego-Zelt. Beim alten Zelt ist mir das ziemlich auf den Keks gegangen, die Stange mal durch, durch die Schlaufen dazu ziehen. Auch das ist hier natürlich einfacher, da ich das, das Zelt von außen herangeklipst habe. Ja, und die Zeltunterlage wird hier gleich mit angespannt hier. Ist ja echt schon selbst erklärend fast. echt Ja, das Leben wird immer einfacher. Jo, und das Inset steht schon mal. Ich habe es noch nochmal in den Ecken mit Heringen befestigt. Also war easy. Das nächste Mal, da brauche ich drei Minuten für. So da steht es. Leider gab es nicht in anderen Farben. Ich hätte es ja gerne in dunkelgrün oder so gehabt. Falls man mal wild campt. Dass das nicht so auffällt. Ja, mal reingucken. Man kann hier von beiden Seiten ran. Das ist sehr praktisch, weil man zu zweit unterwegs ist. So. Naja, so viel Platz ist hier vorne nicht. Oh, es jo. das es duftet natürlich noch ein bisschen nach Fabrik. Deswegen ein bisschen auslüften. Ist nicht schlecht. Oh, ist das super, ist breit genug, hier kann man auch zu zweit drin schlafen aber zu dritt geht definitiv nicht, höchstens mit dem Kind, aber da ist auch eng aber die Länge ist super, ist länger als mein altes Zelt dem musste ich so ein bisschen diagonal drin liegen, hier brauche ich das nicht Ja, da oben gibt es auch noch einen Haken, Jetzt ist irgendwie das Netz hier im Weg ich weiß nicht, wozu dieses Netz noch. Ach, das ist ein Ablagenetz. Ist ja auch praktisch. Wenn mich jemand hier sieht mit der Kamera, der doch Schatten hier. <lacht> So, man wird ja sowieso nichts drauf erkennen oder kaum. Ich habe mir jetzt noch eine Linsensuppe mit Würstchen warm gemacht. Ja, ist immer noch die gleiche Kartusche. Das ist sie ja gar nicht. Wo ist denn? Hier ist mein Campingkocher. Gleiche Kartusche, die ist wahrscheinlich jetzt morgen alle. Vielleicht reicht es noch für einen Kaffee. Oh, ja, und das ist meine Linsensuppe.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 Um...